Vielleicht ist das alles hier nur für diesen Moment Vielleicht geht es bald vorbei wie Irgend so ein Traum. Doch bis dahin ball ich weiter wie die NBA 150k sind schon ganz okay, okay. Ja, vielleicht ist das ja. immer wieder nur ein Moment. vielleicht bin ich morgen schon in einer anderen Zeit Doch bis dahin ball ich weiter wie die NBA 150k sind schon ganz okay Alles gut sagt meine Visa mit deiner Lisa, meiner, Stern mag an mir, mach es Sima Sie wird so fashion week, sie wird die filter, ey Teile sind lila, ey, bleib bei Sativa, ey Die Steine weiß, kein Antidepressiva, ey Komm lass uns schiefern, ey, zu meinen Liedern, ey Ich mach dich high, nein, ich bin nicht ein Dealer Fahre durch meinen Block, der Sound ist wie ein Treibstoff Tritt mit das Pedal Bis dahin bau ich weiter wie die NBA. 150k sind schon ganz okay. Ja, vielleicht ist das hier mal wieder nur ein 112. Vielleicht bin ich morgen schon in einer anderen Welt. Doch bis dahin bau ich weiter wie die NBA. 150k sind schon ganz okay. Was du siehst, ist alles echt, Bars, Cash, Girlfriend, Sex